Also für uns, für mich, ist Kino äh, nicht nur Film, Kino ist Technik. Und Technik muss immer der Vorreiter sein vor anderen äh, Diensten, wie heutzutage Streamingdienste, damals DVD oder äh, große DLP-Projektoren. Äh, wir mussten immer Vorreiter sein. Ja, also alles, was das technische Herz höher schlägen lässt, ist hier in einem der ältesten Kinos Deutschlands verbaut worden.